Hier doppel boss hier vom Boss-Channel Number One, meine Freunde. Und hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr in Warzone 2 sowie in MW2 die Fußschritte eurer Gegner lauter hören werdet, die Gunshots leiser, also wirklich das Gesamtpaket, um Gegner besser orten zu können, mit einem kleinen Geheimtrick. Ihr werdet auf ganz YouTube dazu kein Video finden. Nirgendwo wurde bis jetzt dieser Geheimtrick veröffentlicht. Ist nämlich so ein Ding aus der Competitive-Szene, wird da sehr, sehr geheim gehalten. Aber euer EMP Doppel-IO wird es heute für die Welt offenbaren. Und ich hoffe, ich hoffe, ihr werdet daran gefallen finden. Wenn es euch gefällt, schreibt einen Kommentar, lasst ein Like da und ich werde euch jetzt erstmal ein kleines Vorher-Nachher-Video zeigen: ohne Setting, dann mit Setting und danach die Einstellung, wie es funktioniert. Nächste Stellung wird lokalisiert. Huch, das war aber ein großer Unterschied, oder nicht Männer? Und ich kann euch sagen, ich habe nichts in-game umgestellt. Ich war an derselben Stelle gestanden. Also wirklich nichts verändert, außer dieses Setting und so ein drastischer Unterschied ist entschieden. Man hat gehört, die Schritte deutlich lauter, die Schüsse deutlich leiser und genau das ist doch, was man haben möchte. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie man das erreichen kann. Und dafür, meine Freunde, gehen wir hier einmal in unseren Desktop. Das Ganze funktioniert leider nur auf dem PC. Die Leute an der Konsole tun mir gerade ein bisschen leid, aber was soll man machen? Die PC Leute können sich jetzt hieran erfreuen. Und zwar gehen wir dafür einmal hier unten auf unsere Soundeinstellungen, die wir hier einmal öffnen, wo wir dann auf die weiteren Soundeinstellungen gehen. Dann öffnet sich hier unser kleiner Fensterchen, wo unsere ganzen Audiogeräte sind. Wichtig auf Wiedergabe. Und dann müsst ihr hier finden, was euer Game Sound ausgibt. Bei euch wird es wahrscheinlich ein Headset sein. Ich habe hier ein Go XLR, deswegen habe ich hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Bei euch wird es wahrscheinlich einfach euer Headset sein. Und da drückt ihr einmal auf Eigenschaften, auf die Erweiterungen und aktiviert den Lautstärkeausgleich. Wichtig, den Haken rein auf Übernehmen, dass hier unten auch Status aktiviert steht. Und dann seid ihr ready to go. Ihr könnt die Gegner orten, habt einen mega Vorteil. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Lasst ein Follow und ein Like da, lasst einen Kommentar oder wenn es euch gefallen hat und euer EMPW oder Boss ist over and out und skurr.